Hier haben wir den On Cloud Surfer, ein wirklich meiner Meinung nach optisch sehr gelungener Schuh, den man eigentlich auch super im Alltag tragen kann. Ähm, sieht richtig gut aus, obwohl das natürlich nicht das erste Kriterium sein sollte. Ähm, trotzdem hat On hier mal wieder ein komplett neues Update geliefert und ähm, erklär uns doch einmal, was hier anders gemacht wurde. Also das ist eine ganze Menge, Katja, also der Schuh ist im Grunde mit dem Vorgänger gar nicht mehr wieder zu erkennen. Also, wir haben hier diese Cloud-Tech-Dämpfung, das ist ja sozusagen diese, äh, dieses Patent von ON und, ähm und hat das hier in eine geschlossene Sohle gebracht. Wir hatten vorher einzelne Elemente unter der Sohle. Also ein komplett neuer Schuh, komplett neue Mittelsohle. Wir sehen hier schon eine leichte Rocker-Technologie, also diese etwas vorgebogene. Ähm, das heißt, ich habe hier einen ganz anderen Abrollpunkt. Ähm, und insgesamt ist der Schuh wahnsinnig leicht, wahnsinnig kompakt. Und ähm, du bist ihn jetzt gelaufen. Also wie rollt er denn sozusagen? Merkt man das auch mit dieser ganzen... Ähm, ja, also ich muss sagen, gerade ähm, durch dieses, diese gebogene Sohle, das kommt natürlich mir als Mittelfußläuferin total entgegen, weil es eben mich in meinem Abfallverhalten perfekt unterstützt ähm, und auch, dass dieser Schuh so unglaublich leicht ist, gerade für, für leichte Läufer und Läuferinnen. Ähm, ein super Schuh, um ähm, ja eigentlich alle Trainingsläufe damit zu absolvieren, von Tempodauerläufen bis hin zu langen Läufen, ähm, macht er echt viel mit und ähm, ist auch durch dieses Obermaterial, was Onja wirklich immer fand, fantastisch macht. Ähm, einfach sehr bequem und ähm, sitzt richtig gut am Fuß. Also ich war ja ein bisschen neugierig, weil der Schuh mich wirklich auch gereizt hat und ich bin ihn auch gelaufen und äh, man kann ihn auch als Fersenläufer sehr, sehr gut laufen. Also das muss man wirklich sagen. Ähm, der rollt wunderbar ab. Dieser Helion Superfoam, der hier verarbeitet ist, ultra leicht, äh, auch schön reaktiv. Also ich finde wirklich eine absolute Verbesserung vom Cloud Surfer und äh, wenn ihr den Schuh kennenlernen wollt, dann geht auf sportsper1000.de, Dort findet ihr auch den den Händler in eurer Nähe, der diesen Schuh führt.